Hallo und willkommen zurück zu The Legend of Cell der Wind Waker HD. Im letzten Part haben wir den ja, Terra-Tempel an sich verlassen. Und ja, heute sind wir hier mit Makorus im nächsten Dungeon und zwar im C4 Tempel. markus ist nämlich der Weise des C4 Tempels, der hier seine Gebete darbieten muss. Ja und ich würde sagen, wir fangen jetzt hier mal an. Äh, ja, wir sind ganz am Anfang, wir haben noch einiges vor uns. Da haben wir auf jeden Fall was zu tun. BAM! Oh, geht das nicht? Ist das falsch? Ist das für mich so dass man... Okay, es geht nicht. Vielleicht mit dem Makorus drauf? Kurs kann auch fliegen. Oh, äh, den habe ich glaube ich schon fotografiert. Zählt er zum Boss-Gegner oder so? Ich weiß es nicht. Ich glaube der zählt nämlich zu den normalen Gegnern. Oder zum Boss-Gegnern. Ich weiß es nicht genau. Na komm her. Ah, Mann. So. Pyromagus. So, ähm, brauchen wir wieder die Sonate des Puppenspielers hier. Äh, so. Dumm, dumm. Mhm. Okay. Was kannst du denn da machen? Oh, er kann einen Baum pflanzen. Auch oh, wenn ich nicht weiß, wofür das jetzt gut sein soll. Oh, eine Truhe. Okay, die nehme ich natürlich gerne mit. Schauen wir uns nochmal ein bisschen um. Kannst du vielleicht hier was machen? Nee. Nicht wirklich. Alter, hier läuft. Das ist super. Wow! Ähm, oh, da, da ist das. Da ist das der Krug. Der Teleportkrug. Komm, Stahlforst. Au. Lass das. Warum? Ah, oh, Mann. Das ist so eine beschissene Stelle, weil man hier darum gegen die Wand schlägt. Oh, fuck, komm her, verlier dein scheiß Ding, so, jetzt ist er weg, Krug ist frei, Herzen und Mana. Und der Wind, der bläst nach unten, was soll ich noch machen, 100 Rubine geil. Vielleicht brauche ich mal Chorus nochmal. Dum, dum. Mhm. Kann ich gleich hochfliegen? Na komm schon. Oh, hier ist ein Schalter. Kann der den auslösen? Ah, okay, der ist für den Wind zuständig. Was ich mich jedoch frage. Wofür ist denn das Ding jetzt gut? Hm. Oder warte, brauche ich vielleicht... Wobei, ja, vielleicht brauche ich auch die ähm, Eisenstiefel. Äh. Oh. Ah, das dient so als so, sozusagen so Sprungbrett. Interessant. Warte, brauche ich leichtes dazu, so so so als Kombination. Ah, ich sehe was du mir sagen willst, Spiel. I see what you did there. Mm -hmm. So. Na komm mal, Chorus. Come on. Alter, wie er läuft, ist super. So. Hier schon wieder. Aber oh, wie hat man euch schon mal besiegt? Ja. Äh. Ach, von hinten, stimmt. Oh, das ist aber gerade scheiße von der Position aus. Gerade weil die zu zweit sind, warte. Nur um. mal einfach mal Pumma-Ränge. So. Au. Ach fuck ey. Hm. So. Klappt doch noch. Wow. Geh weg. Bom. Ich muss wahrscheinlich einfach nur hier mit dem Dekoblatt wehen oder so. Na komm mal Chorus. Muss ich das jetzt ernsthaft hier lang tragen? Hm. Äh, warum sind, ist denn da ein Schalter schon gedrückt? was bringt das kann man da bei warte, warte mal ich habe eine idee vielleicht kann man Chorus da hochfliegen. hier ist irgendwo was Frage ist, was bringt mir das? Bringt mir das überhaupt was? Hä? The fuck? Was war das denn? Geht's vielleicht auch da hoch irgendwie? Dum, dum, dum. Aber ich habe eine Idee. Komm mal, Korus. Du schaffst das. Ja. Wie kriege ich jetzt Link hier hoch? Ich habe ja gar keine Ahnung. Die Dinger haben doch auch sicherlich was zu sagen. Hm. Okay, ruf nochmal mal Chorus. Vielleicht klappt dann doch was. So, komm mal. Äh, du musst drüber fliegen. Irgendwie muss ich da auf jeden Fall rüber mit ähm, Link. Bzw. da irgendwie hoch. Wahrscheinlich muss ich einfach die Bäume pflanzen und... Wobei, dann geht wahrscheinlich einfach die Tür auf. war oh, ist wahrscheinlich. So. Tür geht auf, aber was das jetzt soll? Vielleicht kommt man da auch später irgendwie hin. Könnte ich, könnte ich mir vorstellen. Das ist, wahrscheinlich kriege ich hier wieder ein Item, oder? Ja, Platz ist für ein Item auf jeden Fall. Ich würde ich sagen, ähm, vergesse ich das jetzt erstmal und ich, ich merke mir die Stelle, um dann später hier nochmal hinzukommen. Ist ja, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Da ähm, muss ich anscheinend hoch. Komm schon. Oh. Ah. Weg mit euch. So, wieder ranken, bam, hier ist nichts. Oh, warte, warte, warte, warte, wenn ich mich irre, dann gibt es hier irgendwo die Tingle-Statue. Hier? Okay, die immer. Ja, sie ist hier. Ich habe mir die nämlich mal wieder angeschaut, wo es die gibt. Und naja, ich, ich sag mal so, es ist einfach äh, Blöd. Weil die einfach recht gemein versteckt sind. Du hast die C4 statue erhalten. Sie hat eine ziemlich raue und sandige Oberfläche und fühlt sich nicht gerade angenehm an. Auf Hingelsinsel kannst du sie bewundern. Ja, damit haben wir alle. Ähm. So können wir eigentlich hochklettern? Mit oh, ach, geht doch weg, ihr dummen Viecher. Und dann kann ich von da oben wieder auf ihn zugreifen. Auf, auf Makos zugreifen. Ist hier oben was? Vielleicht ähm, nö. okay, dann komm mal her. So. Marcos, flieg! Oh, Alter, wie der fliegen kann. So. Dann pflanzt mal deinen Baum hier. Ich weiß nicht genau, was es bringt, aber wenn da durch Türen aufgehen, von mir aus. So. Dann pflanz auch mal hier einen Baum. Wahrscheinlich wird jetzt irgendwie eine Treppe oder sowas erscheinen. Weil irgendwie muss Link ja auch hier hochkommen. Oder unten geht halt, geht halt was auf. Keine Ahnung. Ja, okay, jetzt gehen sogar beide auf. Oh, fuck. Ey, was soll das? Da kann man ja nichts gegen machen. Ja, wo ist er denn jetzt? Gut, in einem Raum, wo ich noch nie war. Das ist ja geil. Ähm. Um. Okay. Keine Ahnung, was ich hier machen soll. Ich nehme auf jeden Fall erstmal schön mein. Ding. Ach, warte, das Dekot. brauche ich natürlich. Um den Gegner zu besiegen. Ist ja ein altbekannter Gegner aus dem. Zweiten Tempel. Hey, werter Freund Rocky, ich bin hier. Ach, da bist du. So, das wäre jetzt in einem anderen Raum. Oh ne, der Raum ist dann schon sehr groß. So, weg mit dir. Danke für die Feder. Okay, wir haben wieder so eine Platte. Wahrscheinlich kann man die auch wieder drehen. Wer hat Freund Rocky? Ey, bei dir ist eine Ruhe. Die Steinstatue, die den Ausgang versperrt, sieht furchtbar schwer aus. Um sie bewegen zu können, müsstest du schon so schwer sein wie der Dekobaum. Wenn das nur die Sekebomb hier wäre. Ja, aber ich habe doch die... Äh, Eisenstiefel. Auch wenn ich nicht wüsste, was mir das bringen sollte. Hochheben kann ich das Ding auch nicht. Hm. Für euch brauche ich Bomben, das weiß ich noch. So, friss mal. Komm, komm schon. Nö. Oh mein Gott. So friss mal. Äh, Hilfe. Bam. So. Hm. Ich glaube, ich gehe jetzt. Ich wüsste jetzt nicht, was ich hier machen könnte. Wo muss ich gleich hier? Hm. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal weitergehen. Ich wüsste nämlich nicht, was ich machen könnte. Hm. Au! Lass das mal. Bam! und so. oh, nicht runterfallen und Dinger, weil kann ich das, kann ich das theoretisch hier kaputt machen? Ja, oh geh weg! Ey, war schon fahren, oder? Dann ist zumindest mit Marcus im selben Ding. Nee. ja doch, aber ich lande nicht direkt bei Marcus in der Zelle. Hm. Man konnte aber jetzt nichts machen, das war scheiße. Au. Ah, Mann. Lass den Scheiß mal, du blöder Greifer. Bäm, nimm das. Aha. Hey. Oh, ich habe das Ding umgedreht. Jetzt bin ich hier unten. Da ist noch einer. Bam! Ich weg mit dir. So. Dann geht mal her und spring jetzt hier durch. Warum nicht? Äh, So, ja. Da kann ich nicht durch, das heißt, ich muss auf, wirklich auf der anderen Seite hoch. So. Na, ja, warum? Link, warum hast du dich denn nicht festgehangen? So. Hm. So. Was ist hier drin? Ein Glücksamulett, ja toll. Das wollte ich haben. Das wollte ich haben. <lacht> Und hier muss ich das Lied spielen, aber dafür muss ich erstmal mal Chorus hierher kriegen. Wobei das ist eine weitere Tür. Dann gehe ich jetzt erstmal weiter. Hm. Äh. Ah, ich muss das auf den Schalter. So. Naja, das passt schon. Oh, fuck. Der schießt Feuer nach mir. Ähm. Au. Oh, da will ich drüber. Da ist ein... Schatz, eine Schatztruhe. Da. Boah, das war knapp. So, was hier drin. Bitte, ich will was Gutes sehen. Enttäusch mich nicht spiel. Da, da, da. Eine Labyrinthkarte, das heißt, ich bin sogar eigentlich richtig. Ja, es geht nämlich nicht viel weiter hier auf der Ebene. Okay. Gut zu wissen. Mal gucken, ob hier noch ein bisschen Mana drin ist. Ja, ein bisschen. So. Dann. Hm, dann kann man ihn noch hier unten lang. Da ist das Gitter vor. Das ist ein Problem. Kann ich theoretisch hier einfach... Nee, das ist abgesichert. Ähm, Okay. Da kann man hochklettern. Weil muss irgendwo noch vielleicht ein Schalter oder sowas sein. Irgendwo muss sowas sein. Die Frage ist wo. Ähm... Hm. Nochmal hier hochfliegen. Da ich vielleicht erstmal den Feind hier. Um, ich habe ich mir mal pfeil und bogen ist glaube ich recht angenehm da ja, kommt schon so recht mit dir Dann. ach so da geht's durch Okay, das ist jetzt wichtig, dass der Schwung gut wird. Sonst kann das nämlich nicht gut enden. Ist aber nicht allzu schwer. Und drüben. Sogar noch Herzen und ein bisschen Mana. Oha. Hilfe. Wow. Das Wichtigste ist eigentlich nur hier die, die Feinde mal schön zu besiegen. Oh, fuck. Ach, scheiß drauf. Ich springe einfach. Schürre Und rüber. Jeden Moment. Wow, Alter. Wer das ein Kill geworden? Das sieht wirklich mega geil aus. Naja. Ah, hm. Hier geht es dann wieder zu Markuros, vor auch von der höheren Position. Das bringt mir... Was denn genau? Der Raum öffnet sich hier, ja, und? Der Weg zu Markuros ist immer noch verschlossen. Hm. Keine Ahnung, Leute. Ich weiß nicht, wie es hier weitergeht. Aber ich würde sagen, im nächsten Mal machen wir dann hier weiter hier im C4-Tempel. Hoffentlich können wir dann endlich mal Makorus befreien. Und ja, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich sag bis dann und ciao, euer Rocky. Oh, warte, hier ist noch ein Fass. So. Ja. Bis dann und ciao, euer Rocky.